Da kommt auf einmal so ein Virus daher und auf einmal merken die deutschen Politiker, oh, in unserer Fleischindustrie, da stimmt irgendwas nicht. Zahlreiche Menschen haben sich jetzt leider in deutschen Schlachthöfen mit dem Coronavirus infiziert. Und plötzlich bricht Panik aus in der deutschen Politik. Ja, wir müssen da jetzt was ändern bei den Schlachthöfen, wir brauchen andere Hygienemaßnahmen, vielleicht auch anderen Arbeitsschutz, wir müssen da unbedingt äh, was tun. Also es ist wirklich Aktionismus auf einmal da, der vorher merkwürdigerweise nicht da war. Und es liegt ja nicht am Virus, dass die Zustände oder Umstände so sind, wie sie sind. Diese Umstände, diese Zustände, die hatten wir schon vor Jahren oder haben wir schon seit Jahren. Die haben wir schon seit Jahrzehnten zum Teil. Und plötzlich fällt ihnen ein, sie brauchen höhere Quoten, mehr Kontrollen und was weiß ich, was denen da noch alles einfällt. Höhere Strafen, weil die Strafen nicht niedrig genug sind. Das hätte auch schon vorher passieren können. Das hätte auch schon vorher auffallen können, dass da was nicht stimmt. Aber natürlich hat man nicht hingeguckt, beziehungsweise man wollte nicht hingucken. Solange alles läuft, solange Geld reinkommt, ist doch alles wurscht. Ich meine, diese Bundesregierung hat ja schon oft genug gezeigt, wenn es ums Geld geht, dann ist ja, sind ja Menschenrechte im Prinzip wurscht. Und ich weiß, ganz viele Menschen da draußen schimpfen jetzt auch auf die Verbraucher. Wie kann man nur so billiges Fleisch kaufen? Ist doch kein Wunder, dass dann die Leute unter solchen Bedingungen arbeiten müssen und, und, und. Der Verbraucher oder die Verbraucherin, die sind das immer. Die sind schuld daran. Würden die das nicht kaufen, dann gäbe es das Problem gar nicht. Leute, und dazu muss ich euch eins sagen. Bitte in Ruhe erstmal drüber nachdenken, was da gerade passiert. Wir haben schon die ganze Zeit das Problem, dass die Politik ihre Verantwortung auf den Verbraucher schiebt oder auf die Verbraucher schiebt. Ja. Sie sagt immer, gerne auch ähm, mit dem Gesicht von Julia Klöckner, Ja, sie ist ja quasi ja, die, die Königin der der, der Abwälzer, der Ver Verantwortung-Abwälzer. Ähm, sie sagt ja auch immer, ja der Verbraucher kann das ja richten, der hat ja in der Hand. Ne. Ich meine, der kauft ja am Ende das Fleisch. Falsch, absolut falsch. Die Politik ist dafür da, um der Industrie, um der Wirtschaft Regeln zu setzen, Grenzen zu setzen, Gesetze zu erlassen, um ähm, ja Verbote auszusprechen, wenn es denn sein muss, so wie sie es ja jetzt gerade irgendwie äh, auf einmal planen. Die Verbraucher können ja gar nicht diese Moralinstanz oder Kontrollinstanz sein, weil sie am Ende dieser Problemkette stehen. Der Verbraucher steht ganz am Schluss der kauft natürlich das Zeug, klar, aber der Verbraucher hat sich nie hingestellt und gesagt, ich will Billigfleisch und ich möchte es so schlecht wie möglich haben und ich möchte, dass dafür Menschen ausgebeutet werden. Das ist nie passiert, aber das wird den Verbrauchern mehr oder weniger ja, so unterstellt, wenn es schon heißt, nee, die haben ja das entschieden, die wollten das ja so, die kaufen ja schließlich das Produkt. Ich würde mich nicht hinstellen wollen, den moralischen Zeigefinger heben wollen und sagen wollen, okay, ihr seid alle doof oder ihr seid alle schuld daran, und ich bin so viel besser als ihr. Aber genau das macht ja die Politik. Und das, finde ich, ist das Asoziale, was gerade passiert. Der Verbraucher, die Verbraucherinnen stehen am Ende dieser Problemkette. Und wenn wir kein Drecksfleisch haben wollen, kein Billigfleisch, wenn wir anständige Arbeitsbedingungen haben wollen, dann muss schon ganz am Anfang eingesetzt werden und da muss sich die Politik drum kümmern und sagen, okay, so nicht ja, wir dürfen keinen Preiskampf zulassen, wir dürfen das äh, Produkt an sich nicht schlecht produzieren lassen, ja wir müssen irgendwie die Auflagen vielleicht erhöhen und dann gäbe es automatisch weniger Fleisch, aber dafür besseres Fleisch. Die Verbraucher kaufen eben das, was da ist und das kann man ihnen nicht vorwerfen und man kann nicht am Ende dann sagen, ja jetzt seid ihr aber die Kontrollinstanz und ihr sagt dann, was produziert wird und was nicht. Das kann nicht sein, dafür ist die Politik da, dafür haben wir die Leute gewählt, dass die hier lenken und den ganzen Staat verwalten und wenn dann irgendwo Blödsinn produziert wird oder zu schlechten Konditionen produziert wird, wie auch immer, dann muss sich die Politik drum kümmern. Nicht immer alles auf die Verbraucher abschieben und sagen, die sind an allem schuld, die kaufen doch nur das, was sie kaufen können, was ihnen finanziell auch möglich ist. Ja? Natürlich gibt es da draußen genug Menschen, die sich da auch Gedanken machen und sagen, okay, ich will dieses Billigfleisch nicht und genauso ist es ja schon gekommen. Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt tatsächlich. Aber ähm, an euch alle, die da draußen sagen, der Verbraucher hat an einem Schuld, ähm, jetzt müsst ihr eigentlich eurer Denkweise nach ähm, das Fleisch besser werden, wenn die Leute weniger Fleisch essen, oder es müsste teurer werden. Und, und, und genau das Gegenteil ist doch der Fall. Das Fleisch wird noch billiger, wenn weniger Leute Fleisch essen, wird es noch billiger, damit man irgendwie die Leute wieder zum Fleischkonsum, zum Fleischkauf anregt. Das ist ja das perverse. Und der Verbraucher, die Verbraucher sind keine homogene Masse. Wir haben im Prinzip da draußen 83 Millionen Verbraucher. Das muss man sich mal vorstellen. Da kannst du nicht hinkommen mit moralischen Zeigefinger und sagen, ihr seid alle böse, warum kauft ihr das? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und ich will ihm das nicht vorwerfen, wenn er nach seinen Möglichkeiten was einkauft. Natürlich kann man darüber nachdenken, wenn man sich das denn leisten kann, ob man sich das noch leisten will. Natürlich kann man das. Aber ich kann nicht mich hinstellen als der Verbraucher und den Verbrauchern die Schuld geben und sagen, ihr 83 Millionen macht alles falsch. Es geht ja schon in die richtige Richtung. Wir essen ja schon wenig Fleisch oder weniger Fleisch. Aber da muss die Politik jetzt ihre Arbeit machen. Dafür ist die da, nicht der Verbraucher. Ich weiß, das ist etwas, das ich immer wieder wiederhole, aber ich würde mir wünschen, dass wirklich weniger Menschen, weniger Verbraucher tatsächlich auf diesen Zug aufspringen der Politik und sagen, ja, ja, die Verbraucher sind an einem schuld. Ich würde mir echt wünschen, dass... Die Leute sagen, okay, Politik macht doch was, dafür bist du doch da. Wir wollen diese Produkte eigentlich gar nicht. Wir wollen anständige Produkte zu einem fairen Preis, aber wir kriegen sie nicht. Und dann kommen die Grünen auch noch und meinen, es bräuchte schon wieder eine Steuer irgendwie. Äh, Steuer aufs Fleisch, auf Billigfleisch. Meine Güte, ich habe das schon in einem anderen Video erzählt. Steuern lösen Probleme nicht. Die meisten Steuern können keine Probleme lösen, weil sie auch wiederum nur ganz hinten in der Problemkette einsetzen. Nur weil wir Steuern auf Fleisch erheben, heißt es das nicht, dass da irgendwo besser produziert wird. Das passiert nicht. Das passiert nur, wenn man gewisse... Gesetze erlässt und Verbote und Richtlinien hat, dann wird anders produziert. Nicht, wenn man den Leuten mehr Geld aus der Tasche nimmt, dann wird nicht automatisch anders produziert und hört auf, den Leuten zu erzählen, dass man dann das Geld dafür verwendet, um irgendwas zu verändern. Verändern kann man auch schon vorher, ohne den Leuten wieder Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, das war jetzt mal ein kurzes, knackiges Video. Ich wollte das einfach mal loswerden, dass dieses Verbraucherbashing irgendwann hoffentlich ein Ende nimmt und die Politik tatsächlich anfängt, ihre Arbeit zu machen. Wie gesagt, die Probleme gerade in der Fleischindustrie, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Der Verbraucher versucht ja, sich zu bessern, in Anführungszeichen. Wir konsumieren ja schon weniger Fleisch. Aber die Politik zieht da einfach nicht mit. Die haut da nicht irgendwie drauf und sagt, wir müssen hier was ändern. Jetzt auf einmal fällt ihnen ein, jetzt muss ganz schnell was gemacht werden. Sobald das Ganze rum ist, sobald die Krise rum ist, wird es wahrscheinlich wieder laufen wie vorher auch. Ja, was soll man dazu noch sagen? Und da kommt ihr jetzt ins Spiel, was sagt ihr dazu? Also könnt ihr das nachvollziehen, warum mich das aufregt, dass immer wieder der Verbraucher an allem schuld sein soll? Und glaubt ihr, dass sich jetzt nach dieser Krise, nach diesem Skandal irgendwas ändert? Und wenn ihr weiterhin mit mir diskutieren möchtet oder mit uns diskutieren möchtet, abonniert gerne den Channel, teilt das Video, damit es möglichst viele Leute sehen und wir gemeinsam diskutieren können. Vielen Dank fürs Zusehen!